Oh, jetzt haben wir den Versuch. Kriegt Flash raus von Thalia. Und das ist der Kill auf der Talia. Wunderbar. Das gibt auch extra Kohle. Olaf ziemlich stark. Holt da noch das 1 gegen 1. Gegen jetzt Kava raus. double für die Seite von Rakidspots. Ja, ja. der Olaf geht dort wieder deep. Zwei gegen eins Situation. Wird das schaffen? Es schafft es. Aber stirbt dann. Durch <lacht> das Verdämpchen von der Morgana. jetzt wird ein Gage gemacht. Dort geht die Braumult raus. Ja, Skala wird direkt abgeholt. Wunderbar. Kaiser kann auch stark gegenhalten. Aber wird abgeholt. Olaf übernimmt es wieder. Er nimmt da keine Ahnung wie viele Tower Shots. Aber überlebt es. Wirklich super, starkes Spiel für Raki Sports. Boah, oh, das rennt hier einfach mitten durch. Oh mein Gott. Er geht einfach in den Backline und holt sich einfach Talia raus. Also das war wirklich dreist. Er geht einfach rein, Morgana wird jetzt auch abgeholt. Vorne lebt noch der Vladimir ziemlich lange. kann sich mit seinem Lifehack und am Leben halten. Oh, musst oh, du musst, musst draufgehen. Talia, lass hinten sehr stark in der Backline. Oh, also da war vielleicht jetzt, der Olaf etwas zu gut drauf. Raggi Sports gebet 1-0 Führung. Oh, da ist der Gang vom Scarna. Flash ist und da ist es der zweite Kill von Leipzig raus. Oh. Und das ist das, der nächste Tod von unserem in Oh ja, ja, ja. Da wird sie auch gegankt und gegankt. Oh, kriegt er das über einen Kill raus? Ja und dadurch sollte es auch der Drake secured werden. Oh nein. Oh nein. Also das ist wirklich sehr sehr ärgerlich. Haben sie es glaube ich echt geschafft den, den Drake gegen drei Leute dort zu securen? Blanin wird vermutlich noch nicht so was zu machen. Kann sich da auch gut heilen, aber der Schaden ist einfach zu, zu gewaltig von, von Leipzig. Es ist auch gecatcht mit der Ulti. Und das ist das Game. Das Game Leipzig holt hier das 1 zu 1 raus. Kassipir gönnt sich so ein bisschen Spaß. und geht ja einfach tief weil sie es einfach kann und einfach gefiedert ist, bis geht nicht mehr. Haben mittlerweile 17 zu 1 Kills. GG, Web fällt an der Stelle. zwar war ein starkes Spiel. War schön anzugucken. Erstes Spiel war super spannend. Das zweite Spiel war gut, eindeutig für Leipzig, also das haben sie wirklich top gemacht durch die ganzen Gangs und äh, haben sie wirklich schon den Midlander komplett rausgenommen.